Naja, wir haben jetzt, heute wird, werden wir uns nicht sehr intensiv mit Griechenland beschäftigen. Die Institutionen sind ja im Augenblick gar nicht vor Ort, deswegen gibt es auch keinen neuen Status. Da müssen wir erst abwarten, aber es liegt ausschließlich an Griechenland, dass die zweite Programmüberprüfung erfolgreich abgeschlossen werden kann. Das hätte schon Ende vergangenen Jahres sein können. Jetzt hat sich sein ein wenig verzögert, aber sobald das erreicht ist, Gibt ja keine Probleme, deswegen ist die Frage ein bisschen sehr voreilig. Ich weiß nicht, was die griechische Regierung sich dabei bedenkt, dass sie bis jetzt nicht das getan hat, wozu sie sich ja so oft verpflichtet hat, dass es jetzt eben Zeit ist, dass sie das tun. Die Zeit wird knapper, aber von Seiten der Institutionen, von Seiten der Eurozone gibt es ja nicht die geringsten Probleme. Es liegt ausschließlich an Griechenland. Gibt es vom IWF? Der IWF wird sich an das halten, was wir schon im Mai verabschiedet haben. Das ist äh, so besprochen. Es muss nur umgesetzt werden. Das ist ja häufig das Problem bei unseren Sitzungen. Wir haben Vereinbarungen und das hapert dann ein bisschen bei der Umsetzung. Aber das wird sich mit der Zeit geben. Ich bin eigentlich ganz entspannt. Ich glaube, dass heute keine aufregenden Entscheidungen sein werden. zufrieden mit dem Angebot Ihres griechischen Kollegen nach über drei Jahre einen von 3,5 Prozent Ich habe nicht die Absicht, die Arbeit der Institutionen zu machen. Die vereinbaren das mit der griechischen Regierung. Die, die Parameter dafür sind vereinbart, sind von Griechenland äh, Genauso akzeptiert wie von der Eurozone und vom IWF auch. Und das muss jetzt umgesetzt werden. Und wir lassen uns darüber informieren. Jo, vielen Dank. Vielen Dank.